Und damit. Hallo meine Pokefreunde und Pokénein. Willkommen zur zweiten Folge Mutant Mats Deluxe. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der zweiten, mit, dem, mit der zweiten Welt an. Ich weiß nicht, ob es die zweite Welt ist, aber wir gehen einfach mal rein. Okay. Musik hört sich schon mal. Na, ich weiß nicht, ob wie man das nennen soll. Komisch. Bam, bam. Nichts habe ich gesehen. Oh. Stacheln. Die will ich nicht berühren. Wie wir wissen, tun mir die Stacheln weh. Aber die Musik ist wieder mal schön. Wieso sage ich das eigentlich noch? Ich meine, die Musik in dem ganzen Spiel ist schön. Als ob es ein Nintendo-Spiel wäre. Aber ist es sogar gar nicht. Respekt. ist nicht. Ich muss mir auch weiter umschauen, weil ich alles weiß ich mal 100 ne? Das ist eher. So. Ich bin einfach mal so schon spontan, habe ich es einfach die erste Folge hochgeladen und direkt die zweite Folge, weil ich eigentlich ein anderes Projekt jetzt noch geplant habe, aber das jetzt nicht, doch nicht kommt. Ähm, ja, aber in ein paar Tagen, also nächste Woche kommt doch noch ein anderes, neues Projekt. Aber ich würde es erst aufnehmen, wenn ich mein ähm, Mikro habe, deshalb kommt es erst nächste Woche. Und das kriege ich ungefähr Mittwoch. Ich schätze mal Mittwoch. Hopp. Hopp. Dann werd ich auch ein Video darüber machen. Über fast alles oder so. so was ihr wisst, ihr habt ja schon gesehen in der ersten Folge, dass ähm, die nicht so lange war. Ich werde auch die Folgen nicht so lange machen. Mal schauen. Wenn ich hier oft Fehle, dann werde ich die Folge auch ähm, ver verkürzen und verlängern, wie auch immer. So, hier um. so. Diese Hämmer, die erinnern mich an diese aus Super Mario 64 diese Steinklötze da. Oh Eis, Ach, nö. Ah, da oben ist das Ziel. Ich glaube, das Eis soll bedeuten. Achtung, jetzt kommt eine Eiswelt. Das würden mich nicht wundern wenn gleich eine Eisberg kommt, Boom, schon geschafft, boah, das ging aber schnell. Oh, Hovercraft Achievement, cool. Gehen wir mal hier ran. Boah, ähm. so, das geht irgendwie heute schnell. Ich glaube, ich mache, wenn es gleich schon zu Ende ist, einmal schon die, die, äh, ein anderes, dann zeige ich euch mal was anderes. Oder ich mache einfach ein anderes Level, das könnte ich auch machen, Ja. <lacht> Denn ich spiele auch zwischendurch mal auf meinem Privataccount. Habt ihr gesehen, den ersten Speicherstand. Das war meiner. Das interessiert auch jeden, ich weiß. So, Javius. So, und du gehst mal weg hier, Chip. Die Gegner einfach mal. So, jetzt sind wir, sind wir im voller Grund? Nee, wir sind im normalen Grund. Genau, wir sind im normalen Grund. Okay, okay. Erklärt mir mal die, die Bedeutung vom normalen Grund. Und Schatz, Hintergr kein Hintergrund, kein Vordergrund, der normale Grund. Ja, das ergibt so viel Sinn, ich weiß. Aber oh, wir gehen jetzt lang. Wir gehen jetzt lang. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Okay. Bah, bah, bah, bah, bah. okay. Ah! Geh weg! Bam! Ich mag immer noch die 3D-Effekte. Die sind so schön. Der Hintergrund ist eigentlich... Relativ mo Also ich habe nichts. Also es ist nicht unbedingt das Beste im Hintergrund. Aber es ist auch nicht so schlimm, als ich mag's. Ah! Und du Das Video kommt irgendwie so nachmittags. Irgendwann. <lacht> New. Nope. Mm, zack, zack. Aber das interessiert auch jeden. Scheiße. Bam! Ich habe überhaupt keine ahnung was ich labern soll ich habe so viele ersten folgen gelabert dass ich jetzt direkt danach keine keine ahnung mehr habe was ich labern soll ja in ein paar tagen kommt ein neues projekt ja wow das, das, ne? also es wird jetzt fast jeden tag nur mit Mats kommen ich habe auch mal ein bisschen recherchiert und ich glaube dass der dieser typ hier max heißt ich bin mir aber nicht ganz so sicher Also ich bin mir nicht 100 sicher und ich habe irgendwo was übersehen. Ich gehe nochmal in das Level rein. Denn ich habe irgendwo was übersehen. Und das möchte ich jetzt nochmal herausfinden. Irgendwo gab es eine Passage mit ganz viel Geld. Die ich jetzt gerade verpackt habe. Oder vergessen habe. Ja, so, besser gesagt. So, Zack. Speedrun. Yeah. Oh, jetzt machen wir vielleicht doch einen Speedrun. Yeah. Zack. Okay, du musst ducken. Dann musst du sterben. You? Ah Ah, okay I get it Ah, ah B, Z, Y Okay, hier geht's, hier geht's nicht weiter Okay, das ist gut Nein, wo bin ich? Okay, das war glaube ich nicht so gut Ne, das war nicht so gut Warte, also, wo bin ich jetzt? Ach hier, das ist genau was Vielleicht doch gut. keine Ahnung so, jetzt habe ich hier alle 100, nur ich möchte noch eben in das G-Level, in G-Land. Weiß man nicht, was es ist. Ach nee, da können wir noch gar nicht. Nee, da brauchen wir noch was für. Okay, ich bin mal ruhig. Ich bin schon sehr weit im Spiel, in dem normalen One, also mein Privat-One. Ich bin schon sehr weit. Aber ich möchte natürlich nicht spoilern, denn ihr solltet es ja zusammen mit mir herausfinden. Zack, Shacki, zack, zack. Scheiße, das ist mir egal.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 Gott, wie scheiße war das denn jetzt? Ja ist, ja, ja, ist okay, hab halt Spaß am Sterben von Mike. Aber, aber, aber, du gehst sterben und ich habe gewonnen. So, dann haben wir das auch durch. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins das Level nicht, denn da können wir noch nicht rein. Ähm, war ich hier schon drin ich bin mir nicht sicher ich, ich gehe einfach mal rein ich weiß nicht ob ich hier schon drin war aber ich erkläre es einfach nochmal hier kann muss man checken also das heißt nicht dass ich das kaufen muss sondern ähm, wenn ich genügend habe dann bekomme ich es wenn ich jetzt 800 habe also das doppelte dann wird sie hier glücklich nicht so traurig hier wie jetzt und dann ähm, behalten wir unsere münzen und kriegen das I item das ist richtig, richtig gut und Geil. Und wir machen kurz einen kurzen Cut, weil ich wieder frame Memory habe. So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, die Folge ist so kurz. Cool, sie machen das Level noch. Schon wieder die Level-1-Musik. Die ist am geilsten, finde ich. Die habe ich ja auch in meinem Auto. Ja. Dann lass mich halt nicht ausreden, ist okay. Das habe ich ja auch in meinem Auto. Mein Auto ist ja halt sowieso so ein Bild mit so einer Musik, weil ich momentan kein Intro und kein Auto habe. Und das ist nicht dein Ernst.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 NICHTS! Mm. So! Das geht mir endlich ab! Wow, alter! schlimmer Nicht so hart! So. Ah! Ah! das war das jetzt? Egal! Gehst du bitte weg? Was ist los hier? Was das ruckelt so? Ich hab doch gerade schon wieder ein paar Videos gelöscht! Soll ich jetzt nochmal was löschen oder was? Bam! You don't kill me! You don't kill me! Äh. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Oh Gott, ich hab's aber noch geschafft, ne? Das, das muss man mir schon danken, also, äh, ne? Blablabla. Bla, bla. Genau. Ich sage mal, dass ich hier hochgehe. Ich weiß noch nicht, wo ich hier bin. Aber Baum. Baum ist immer das Beste. Merkt euch das. Ach, wo bin ich hier? Hier, hier komme ich in den Hintergrund. Hintergrund geht es weiter. Also gehe ich hier nach vorne. Punkt. Baba. So. Ich muss mal mehr an mein Mikro, weil manchmal bin ich ungefähr so laut wie die, das Spiel und das möchte ich nicht. Und ich hoffe, dass es hier nicht weitergeht. Nee, okay. Das ist gut. Zack. Au. Zack. Und jetzt im Hintergrund. Ah, okay. Versteh's. Aber nein, da war noch was, oder? Doch, egal, ich glaube, wir konnten es noch nicht erreichen. Ich hoffe es. Wenn wir gleich keine 100 haben am Ende, dann weil, wissen wir ja, wohin. Also jetzt am Dienstag kommt äh, kein Video, äh, sondern am Mittwoch und äh, Donnerstag, also die ganze Woche kommt Videos, aber am Dienstag nicht, weil ich da keine Zeit habe. Dafür kommen heute... Was? Ich bin tot? Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Dafür kommen heute, aber vielleicht mehrere Videos. Ich muss mal schauen wegen meiner Zeit und alles. Scheiße, scheiße! Nein! Tschüss! Tschüss! Muss gehen. Zack. So, 94. Sieht gut aus. Bis jetzt, ne? Oh Mann, der immer...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 Ich meine, ich habe heute ganz viel Zeit und den ganzen Tag Zeit. Das war cool. nur morgen leider nicht. Morgen bin ich weg. Müsst ihr nicht wissen. Und würde ich sagen, haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt positive Bewertung. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder vorbei. Oder geht einfach auf Mitteilungen, bei der Playlist, whatever. Haut rein und tschüss.